hallo zusammen im heutigen video geht es jetzt um akala und wie es aussieht wird akala auch das projekt sein das die erste polkadot parachain Auction gewinnt akala liegt deutlich deutlich vor moonbeam es ist sehr sehr unwahrscheinlich dass moonbeam akala noch einholen wird bis zum ende der parachain auctions und Wahrscheinlich wird auch kein weiterer Herausforderer wie aus dem Nichts auftauchen. Also allerhöchste Zeit, sich um Akala zu kümmern. Was erwartet uns jetzt bei Akala? Was habe ich jetzt in diesem Video vor? Und zwar ähm, möchte ich hier ganz gerne erstmal einen Ausblick auf Akala geben. Und zwar gibt es ja ein Projekt, das identisch zu Akala ist, auf Kusama und das heißt Karura. Und wir schauen uns einfach mal ganz kurz an. Wie sieht Caruro aus? Was kann man da machen? Und dann wissen wir auch, was wir von Akala demnächst erwarten können, wenn es dann live geht. Dann natürlich die Anleitung, wie zahle ich in den Crowdloan ein? Und da gibt es eine recht interessante Variante. Und zwar ist das eine Variante, die damit beworben wird, dass man quasi flüssig bleibt. Ne? Das heißt Stay Liquid. Und man kann also investieren über ein Vehikel, das nennt sich lc -Dot. Liquid Crowdloan dot und die Frage ist, was ist das? Soll man das machen? Ja oder nein? Natürlich gehe ich auch hierauf ein. Dann kurz aktueller Stand der Crowdloans und die Fragen, die wir natürlich irgendwie wissen wollen. Wie viel wird eigentlich wann ausgeschüttet? Womit kann man jetzt an Ausschützung rechnen? In dem Zusammenhang müssen wir auf jeden Fall über die Tokenomics von Acala sprechen und dann eine wilde Spekulation über den Preis des Akala Tokens, wobei ich da auch echt ganz klar sagen muss, kein Mensch weiß, wo dieser Preis landen wird. Da sind viel zu viele Dinge im Fluss. Es gibt viel zu viele Variablen. Keiner kann das sicher voraussagen, aber ich mache natürlich trotzdem einfach mal einen Versuch, weil wir wollen ja mal ein Gefühl dafür bekommen, wo wir da landen. Und mit diesem Teil habe ich mich diesmal bei Akala ganz, ganz besonders schwer getan, denn Akala ist eigentlich noch schwieriger einzuschätzen als Moonbeam in dem Video von gestern. Und bevor das Video jetzt richtig losgeht, noch eine Ankündigung für das Q&A, das ich am Mittwoch mache. Ich möchte gerne alle Fragen, die ihr in die Kommentare unter meine Videos geschrieben habt, eine nach der anderen beantworten, damit wir dann am Donnerstag am 11.11., .11., wenn die erste Auktion losgeht, auch parat sind, damit alle Fragen geklärt sind. Danke für diese vielen, vielen guten Fragen. Ich möchte gerne auf alles eingehen, was zum einen sich konkret auf die Polkadot, Parachain, Auctions und die Crowdloans bezieht und zum anderen natürlich auch die Sachen, vor allem die Sachen, die wirklich mehr als einen betreffen, also individuelle Probleme, dass jetzt zum Beispiel der Browser hier und da abgestürzt ist oder so, das kann ich nicht in diesem Video behandeln, aber wenn mehr als einer betroffen ist, dann werde ich auf jeden Fall die Frage mir irgendwie vornehmen und versuchen zu beantworten. Das Ganze mache ich aber nicht in einem Livestream, weil das so irgendwie nicht funktioniert, denn ähm, ich merke bei einem Livestream immer hinterher, ja, das hätte ich nochmal besser erklären können oder ich habe hier irgendwas vergessen. Gut, das passiert jetzt bei den Aufnahmen auch ab und zu. Ähm, aber jetzt äh, in diesem Fall, also ich habe beschlossen, das nicht in einem Livestream zu machen, sondern ich nehme ein Video auf. Deshalb also quasi so Einsendeschluss in Anführungszeichen am 10.11. um 11 Uhr alles, was bis dahin in den Kommentaren unter meinen Videos steht und das betrifft wirklich alle die Videos, die mit Polkadot zu tun haben, also das heißt die vier Tutorial-Folgen, das von über Moonbeam von gestern, Akala heute, alle diese Videos, alle Kommentare, die dazugehören, gehe ich durch, setze mich hier hin im Studio, nehme Antworten dafür auf, versuche das so gut wie möglich zu erklären, so gut wie möglich ähm, dann zu beantworten. Ab 11 Uhr setze ich mich hin. Alles, was nach 11 Uhr kommt, kann ich dann nicht mehr berücksichtigen, weil ich ja jetzt hier sitze und dann ein Video aufnehme. Und das Ganze werde ich dann versuchen, zu 20 Uhr am Mittwoch zu veröffentlichen, damit es dann noch rechtzeitig für die Auktionen da ist. Es kann sein, dass ich eventuell 20 Uhr nicht einhalten kann, aber ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass ab 20 Uhr dann dieses Video als Premiere auf YouTube zu finden ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was können wir von Akala erwarten? Und das Schöne ist ja, dass es bereits ein Projekt gibt, das identisch ist zu Akala, nämlich auf Kusama. Das ist quasi eine Vorabversion von Akala und diese Version heißt Karura. Und Karura ist quasi also ein Klon, ein identischer Klon zu Akala, nur dass es auf der Kusama-Blockchain läuft. Das gibt uns die Chance, da quasi wie ein Preview einmal reinzuschauen und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich bin jetzt hier in der Oberfläche, in der App von Karura und die akala oberfläche wird sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar genauso aussehen, vielleicht mit dem Unterschied, dass die Farbgebung anders ist und dass hier die Einheiten anders beschriftet sind. Was ist akala Was ist Karura? Das versteht sich als DeFi, also als Decentralized Finance Hub. Das ist also eine Drehscheibe, ein Dreh- und Angelpunkt für Decentralized Finance auf Polkadot und hier wird es also verschiedene Produkte geben, die auch immer, ähm, die Anzahl dieser Produkte wird auch immer mehr wachsen. Schauen wir einfach mal, was es hier so gibt. Also Karura ist ja das Projekt, in das ich in meinen Videos im Juni zu dem Thema Kusama Parachain Auctions bereits ähm, ein Investment gemacht habe und dieses Investment ist dann hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich schon über 157 CAR, also Karura Tokens verfüge. Das sind die Rewards und die sind also auf der Blockchain hier schon für mich verfügbar. Ähm, die habe ich bisher auch, glaube ich, noch gar nicht angefasst. Die, die liegen einfach da als Rewards. Dafür habe ich, glaube ich, damals zwei KSM Tokens oder so investiert und diese Karura Tokens, die hier angezeigt werden, die sind zurzeit 1.355 Dollar wert. Jetzt sieht man hier also, dass ich quasi keine Portfolio-Performance habe, wie auch immer das kommen mag, ob jetzt hier quasi die Anzeige nicht funktioniert oder ob das daran liegt, dass ich einfach gar nichts gemacht habe hier, weiß ich nicht. Und hier gibt es also die verschiedenen Produkte. Und eines der wichtigsten Produkte ist hier, dass ich KUSD minten kann. Im Klartext KUSD ist ein Stablecoin, der an den Dollar gebunden ist von Karura und den kann ich hier minten, also herstellen, erzeugen, indem ich hier eine Sicherheit hinterlege und mir dann den KUSD ausleihe und auf Akala wird das dann der AUSD sein, das ist also ein Stablecoin. Dafür erstelle ich hier einen Volt und als Sicherheit, dafür dass ich mir AUSD ausleihe, muss ich etwas hinterlegen und da gibt es hier zwei Assets, die ich hinterlegen kann, einmal LKSM und einmal KSM, das ist also, ich kann hier Kusama hinterlegen, da ich hier aber noch keine Kusama Tokens auf Karura habe, die liegen nämlich noch auf der Kusama Relay Chain, muss ich die erstmal rüberholen und dafür kann ich hier über Cross-Chain Kusama-Tokens von der Relay-Chain auf die Karura-Blockchain übertragen. Hier habe ich noch 16 KSM auf Kusama liegen und die könnte ich theoretisch jetzt hier rüberholen, hierhin transferieren. Ich mache das jetzt aber nicht, weil das auch den Rahmen des Videos gespringen würde. Es geht nur mal darum, so ein bisschen zu erklären, was man hier machen kann. Also ich hole mir meine Assets, zum Beispiel die Kusama-Tokens hier rein zu Karura, kann die hier als Sicherheit hinterlegen und bekomme dann dafür US-Dollar-Stablecoins, und diese Stablecoins, die kann ich wiederum hier mit einem, auf einem Exchange dann entsprechend umwandeln in andere Assets und einige Dinge, die noch sind, wie zum Beispiel, dass ich hier Liquidität einlegen kann. Also im Prinzip quasi, wenn ich Tokens, Assets hier habe, dann kann ich hier also einzahlen und entsprechend dann Einnahmen generieren dafür, dass ich dann hier Zinsen bekomme und so weiter. Es sind also auf jeden Fall ganz viele typische DeFi-Anwendungen, die hier laufen Wie zum Beispiel ein Stablecoin. Wir haben irgendwie eine Möglichkeit Assets als Sicherheit zu unterlegen und uns neue Assets zu leihen. Wir haben die Möglichkeit Assets zu tauschen und wir haben die Möglichkeit Assets zwischen den Blockchains hin und her zu transferieren. Und diesen, ganz, diese ganzen Anwendungen, die werden natürlich noch weiter ergänzt werden in Zukunft und bei Akala werden sicher auch noch andere Anwendungen hinzukommen. Eine sehr einfache und sehr direkte Art und Weise, in den Crowdloan von Acala zu investieren, besteht darin, dass man über die Apps hier geht und zwar auf polkadotjs.org. Hier geht man in die Apps rein, dann wird die Oberfläche von Polkadot geladen und hier unter Network, Parachains und dann unter Crowdloan finden sich eben die ganzen Crowdloans, die zurzeit laufen, unter anderem auch Acala und wenn die Seite fertig geladen hat, dann kann ich hier über den Knopf Contribute meine Einzahlung machen. Und hier muss ich im Prinzip nur eintragen, wie viele Dot-Tokens ich hier einlegen möchte. Und dann geht das Ganze über das Wallet. Wenn ich hier auf Contribute klicke, dann wird eine Transaktion ausgelöst, die ich dann unterschreiben muss im Wallet. Und dann bin ich quasi auch schon drin. Das ist eine einfache, direkte Art und Weise hier teilzunehmen, aber es ist eine Empfehlung meinerseits, auch mal auf der Acala Webseite vorbeizuschauen und zu versuchen, von da aus zu investieren, denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich jetzt auch zeigen möchte. Auf der Acala Webseite unter Acala.network könnt ihr auch an dem Crowdloan teilnehmen und das Ganze funktioniert, indem ihr hier auf Acala und dann Join Acala klickt, dann seid ihr hier auf dieser Seite und mit Contribute Now Seid ihr dann an der Stelle, wo ihr eure Einlage machen könnt? Es gibt vier Möglichkeiten, hier teilzunehmen. Die letzten beiden Möglichkeiten sind nicht so spannend. Zum einen, also der, wenn man einen Exchange wie Kraken oder Binance nimmt, das habe ich ja jetzt schon mal öfter auch erklärt. Ich bin kein großer Freund davon. Jeder muss das selber wissen. Natürlich kann man das auch machen. Aber der Nachteil liegt für mich ganz klar darin, wir verleihen unsere Dot-Tokens für zwei Jahre. Wir geben die dann nicht an Akala, nicht in die Blockchain von Polkadot, sondern wir geben die an den Exchange, zum Beispiel an Binance oder an Kraken und müssen darauf vertrauen, dass wir in zwei Jahren diese Dot-Tokens wieder zurückbekommen. Und auf dem Weg bis da kann so einiges schiefgehen, wie zum Beispiel, dass der Exchange gar nicht mehr existiert. Zwei Jahre sind eine lange Zeit im Blockchain-Bereich. Oder es kann auch sein, dass unser Account gesperrt ist. Wir vergessen unsere Zugangsdaten, dass wir irgendwie in irgendeiner Form, das politisch was passiert und die Exchanges plötzlich in unserer Region nicht mehr operieren dürfen. Was auch immer alles schiefgehen kann. Das Risiko besteht, dass in diesen zwei Jahren irgendetwas passiert, was verhindert, dass wir nach zwei Jahren wieder an unsere Dot Tokens rankommen. Und das ist bei Polkadot, wenn man direkt in Polkadot investiert, nicht über einen Exchange komplett aus geschlossen, denn ähm, man hat ja Zugriff über, auf seine Private Keys. Das ist vielleicht so die einzige Bedingung, die man hat, dass man natürlich dafür sorgen muss, dass sein Polkadot Wallet nicht verloren geht, dass die Zugangsdaten nicht verloren gehen, dass man ein vernünftiges Backup hat. Aber weil das Ganze ja dezentral ist, gibt es im Grunde keine Möglichkeit zu verhindern, dass wir an unsere Dot Tokens wieder rankommen nach zwei Jahren. So Die anderen beiden Möglichkeiten, die bestehen darin, dass ich hier erstmal eine ganz normale Einlage machen kann. Und ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie das geht, weil so besonders kompliziert ist das nicht. Wenn ich das anklicke, dann kann ich also hier unten im Grunde meine Einlage machen. Und bevor ich das Ganze mache, muss ich erstmal im Polkadot Wallet umstellen, falls das nicht schon passiert ist. Und zwar hier darf nicht stehen, allow use on any chain oder irgendetwas anderes, sondern hier muss Polkadot Relay Chain eingestellt werden. Das erkenne ich dann daran, dass hier also Polkadot in diesem, äh, in diesem Feld auch drin steht. Wenn ich da was anderes eingestellt habe, dann komme ich hier an dem, an dem Punkt, wo ich das gleich abschicke, nicht weiter. So, und dann muss ich noch bestätigen, dass ich die Polkadot.js Browser-Erweiterung installiert habe, dass ich die Dots in meinem Account habe und dass, ich, dass meine Dots jetzt nicht irgendwie beliehen sind, dass sie nicht im Staking rumliegen. Ich muss mein Wallet verbinden mit dem Ganzen und ähm, kann dann hier quasi äh, meine Einlage eintragen, sagen wir mal 10 Dot, das war ja die Idee, wie viel wir einlegen und ähm, ab dem Moment kann ich also hier meine Einlage abschicken, dann wird eine Unterschrift fällig hier im Polkadot Wallet und wenn diese Unterschrift geleistet ist, dann bin ich also drin in dem Crowdloan, Gleichzeitig, also ich kann hier noch einen referral code einen REV-Code eingeben. Das ist sowas, wo man dann halt so Freunde werben kann. Den bekommt man, wenn man sich bei Polkadot irgendwie registriert hat. Ähm, um äh, Quatsch bei Akala natürlich registriert hat und bekommt dann also einen REV Code, den man an seine Freunde schicken kann. Die Freunde können dann den REV Code eingeben. Dafür gibt es einen Bonus. Und äh, man kann hier auch noch seine E-Mail-Adresse eintragen, um dann von Akala und Karura immer auf dem Laufenden gehalten zu werden. Gleichzeitig ist aber dann natürlich die eigene Einlage auch verknüpft mit der E-Mail-Adresse. Man ist dann nicht mehr so richtig anonym. Das muss jeder selber wissen, wie er mit der ganzen Sache umgeht. Ähm, es gibt hier also ein Bonusprogramm. Ähm, und wie diese ganzen Boni funktionieren, das äh, findet ihr hier unten in dem Link. Schaut euch das am besten mal an. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ihr hier profitieren könnt. Ich gebe also, ich gebe keinen Referral-Code raus, weil ich einfach äh, sowas nicht mache. Ne? Also ich mache die Videos hier nicht, um jetzt hier irgendwie Leute dazu zu bringen, mir einen Bonus zu verschaffen. Äh, ich mache das einfach nur, weil es Spaß macht. Und, ähm, aber ihr könnt das ja irgendwie einbauen, wie ihr Lust habt. Wenn ihr dann hier draufklickt, dann geht also die ganze Einlage los. Hier kommt die Transaktion, die ich für die Einlage unterschreiben muss. Da ist eventuell ein Passwort fällig. Wenn ihr hier ein Passwort eingibt, dann könnt ihr das ähm, quasi für 15 Minuten in dem Ding speichern. Dann werdet ihr 15 Minuten lang nicht mehr nach einem Passwort gefragt. Das ist ganz praktisch, wenn man hier mehrere Sachen abschicken möchte. Und wenn ich das Ganze hier unterschrieben habe, dann geht die Transaktion raus auf die Blockchain. Und meine Einlage ist jetzt in dem Moment halbwegs auch schon erfolgreich, also auf dem Weg erfolgreich zu sein. Und dann warten wir noch mal. Und dann bin ich also wirklich drin in dem Crowdloan und hier ist auch der berühmte Reflink, link den ich quasi verschicken kann an meine Freunde, wenn die hier teilnehmen möchten. Beziehungsweise das ist der rev den ich verteilen kann und damit kann ich also vom Bonusprogramm profitieren. Und jetzt gibt es hier noch diese zweite berühmte Möglichkeit, wenn man hier mitmachen kann und zwar heißt die Contribute and Stay Liquid und das kann man wirklich nur über die Arcala Webseite die Idee dahinter ist, wir müssen ja unsere Dot-Tokens für zwei Jahre weglegen, können zwei Jahre nichts damit machen und es gibt hier eine Möglichkeit mitzumachen, ohne dass man quasi für zwei Jahre komplett festgelegt ist mit den Dot-Tokens. Es gibt eine Möglichkeit, wie man also bezogen auf die Dot-Tokens dann, obwohl die eingelegt sind, immer noch flüssig ist. Und das Prinzip dahinter, das besagt im Prinzip, dass man, wenn man, hier mitmacht, dann zwar seine Dot Tokens abgibt, aber man bekommt sogenannte LC Dot zurück von Akala und diese LC Dots, mit denen kann man was machen und das schauen wir uns jetzt im Detail noch mal genauer an. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit den LC-Dots? Und das klingt ja irgendwie so ein bisschen magisch, denn auf der einen Seite mache ich eine Einlage und die ist dann für zwei Jahre weg. Auf der anderen Seite kann ich die Einlage aber trotzdem weiterverwenden. Ähm, geht das? Also irgendwie ist das widersprüchlich. Und gehen wir das doch einfach mal Schritt für Schritt durch, schauen uns das mal an, wie das funktioniert. Und zwar, normalerweise läuft es ja so. Ich habe fünf Dot, ich bin jetzt hier der Yield Farmer und ich möchte die bei Arcala einlegen in den Crowdloan. Und wenn ich das mache, dann sind diese fünf dot tokens auch quasi weg. Die liegen in dem Crowdloan-Modul fest für zwei Jahre. Und dafür bekomme ich ja dann eben eine gewisse Menge an Akala tokens zurück. Das sind die Rewards. Und da, wie viel das sind, darüber sprechen wir jetzt gleich. Und die fünf dots die sind dann also weg und die liegen in diesem Crowdloan-Modul drin. Die Akala tokens die habe ich, mit denen kann ich machen, was ich will. Und wenn ich die... Option jetzt mit den LC-DOT auswähle, dann passiert zusätzlich zu dieser Einlage noch folgendes und zwar werden neue Tokens erzeugt, die kommen auch von Acala und das sind die sogenannten LC-DOTs. LC steht für Liquid Crowdloan DOT und ich bekomme genauso viele LC-DOTs, wie ich an DOT-Tokens eingelegt habe. Das Verhältnis ist also 1 zu 1, lege ich 100 DOT-Tokens in den Crowdloan ein, bekomme ich 100 lc DOT. Und wenn ich weniger einlege, dann eben weniger. Diese LC-DOT, die bekomme ich. Die wandern also jetzt, das sind ganz normale Tokens, in mein Wallet rein. Die stehen mir zur Verfügung. Und der Wert dieser LC-DOTs ist zumindest am Anfang irgendwo auch gebunden an den DOT. Also das heißt, das Verhältnis ist 1 zu 1. Derselbe, zumindest ist das so der Grundgedanke dahinter, dass also im Prinzip diese LC-DOTs dasselbe Wert sind wie der DOT. In US-Dollar gerechnet. Dass das eventuell manchmal nicht funktioniert, ist ein anderes Thema. Das zählt dann zu den Risiken, die man eingeht, wenn man das Ganze macht. Das Ganze ist aber bis zu diesem Zeitpunkt hin erstmal schon mal risikofrei. Und diese fünf LC-Dots, die kann man zum Beispiel ganz einfach auf dem freien Markt verkaufen. Dann sind die weg. Ich habe aber immer noch meine Einlage von fünf Dot Tokens bei Akala rumliegen. An die komme ich aber nicht ran, weil die ja gesperrt sind für zwei Jahre. Jetzt habe ich also in meinem Wallet diese fünf LC Dot Tokens verkauft. Dafür werde ich irgendeinen Gegenwert bekommen haben. Der wird dann irgendwie in meinem Wallet liegen. Sei es, dass ich auf einer Börse wie Binance oder Kraken oder so quasi die LC-Dots verkauft habe und dann Euro dafür gekriegt habe. Es kann aber auch sein, dass ich die in äh, USDC in irgendetwas anderes umgewandelt habe, ähm, vorausgesetzt, ich finde einen Käufer für diese fünf LC-Dots, kann ich diese fünf LC-Dots einfach verkaufen, Komme ich einfach irgendeinen Gegenwert. Das ist aber nur eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten und die Möglichkeit, die hier von Akala angeboten wird, ist, dass man diese fünf LC-Dots stattdessen beleiht. Das heißt, man hinterlegt sie als Sicherheit für ein Darlehen und dieses Darlehen erhält man in einem Stablecoin, dem AUSD. AUSD steht für Akala US-Dollar, ist ein Stablecoin, der also 1 zu 1 an den Dollar gebunden ist. Wenn ich also ein LC-Dot beleihe dann ist dieser LC-Dot zum Zeitpunkt des Beleihens, sagen wir mal 53 US-Dollar wert. Ich kann also im Prinzip mir US-Dollar im Gegenwert von einem Dort Token einem LC Token leihen und da wird es mit Sicherheit auch ein, ähm, ein Verhältnis geben, nachdem man das beleihen kann. Man wird nicht eins zu eins den Wert komplett beleihen können, sondern nur die Hälfte, ähm, einfach weil die 5 LC Dot oder die eine LC Dot Token, den ich da eingelegt habe, die Sicherheit ist und natürlich dieser LC Dot auch im Wert schwanken kann. Das bedeutet, dass meine Sicherheit, die ich hinterlege, im Wert schwanken kann, während aber die Entnahme, die ich mache, das, was ich leihe, das bleibt im Wert stabil, immer gegen den US-Dollar gerechnet. Und es kann also sein, dass meine Einlage, die ich gemacht habe, nicht ausreicht, um mein Darlehen zu besichern. Und das ist ein großes Risiko in der ganzen Sache, denn es kann passieren, dass wenn jetzt meine Einlage nicht ausreicht, um mein Darlehen zu besichern, eine Liquidation stattfindet und dann werden meine lc tokens die ich als Sicherheit hinterlegt habe, automatisch verkauft, um mein Darlehen zu besichern und dann habe ich nachher nicht mehr so viel Zugriff auf meine LC-DOT-Tokens, wie ich vorher hatte. Das ist jetzt hier so ganz grob die Idee und dazu müsste man nochmal ganz separat ein Video machen, das wäre aber jetzt zu lang. Die Idee ist einfach, ich beleihe meine... LC-Dots kann mir dafür AUSD leihen, mit den AUSD kann ich wieder ganz normal alle möglichen Dinge machen, NFTs kaufen, irgendwie an DeFi-Protokollen teilnehmen, irgendwelches Yield-Farming machen und so weiter. Und die Idee dahinter ist, dass ich dann später hingehe, meine AUSD wieder zurückgebe, dafür meine LC-Dots bekomme und wenn dann die zwei Jahre rum sind, dann kann ich diese fünf LC-Dots quasi wieder zurückgeben an Akala und bekomme dafür dann meine 5 Dot Token zurück. Und das geht nur, wenn ich diese 5 LC Dots wirklich zusammen habe nach Ablauf der zwei Jahre, denn wenn es mir nicht gelingt, diese 5 LC Dots nach den zwei Jahren zusammenzukriegen, dann bekomme ich meine 5 Dot auch nicht mehr zurück. Sehr wahrscheinlich wird es sein, dass wenn ich zum Beispiel nur zwei LC-Dots habe, dann bekomme ich eben auch nur zwei Dots zurück. Und wenn ich drei LC-Dots habe, dann bekomme ich eben drei Dots zurück. Ich kann also auch teilweise was mir zurückholen, aber diese ganze... Angelegenheit hängt wirklich davon ab, dass ich noch LC-Dots habe, weil sonst ist meine Einlage weg. Ist ja auch logisch, weil ich habe mit den LC-Dots ja irgendwas gemacht. Ich habe die verkauft, ich habe die beliehen, ich habe mit den AUSD, die ich mir geliehen habe, weitergearbeitet. Ich habe also im Prinzip auch einen Gegenwert gehabt. So Und die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn jetzt ich meine fünf LC-Dots verkauft habe und jemand anders die LC-Dots hat, dann kann der später nach Ablauf der zwei Jahre sich eben die fünf DOT-Tokens holen, die in dem Crowdloan-Modul eingelegt sind, weil dann stehen die ihm ja zu. Er hat ja quasi den Gegenwert, den Coupon sozusagen, mit dem er das einlösen kann. Das ist die Idee hinter den LC-Dots. Und man muss sich sehr, sehr gut überlegen, ob man das Ganze macht. Denn ähm, man braucht es eigentlich nicht zu machen, wenn man vorhat, mit den LC-Dots auch nichts zu tun. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch einen steuerlichen Aspekt. Das Ganze ist hochkompliziert letztlich in einer Steuererklärung darzustellen. Man muss es dem Steuerberater erklären, man muss es, der Steuerberater muss es irgendwie dem Finanzamt erklären. Das ganze Thema Crowdloan und Polkadot und so weiter ist eh schon kompliziert genug, wenn man jetzt dann noch irgendwie so eine äh, Aktion hier dazufügt. Keine Ahnung, ob die das verstehen. Das muss wirklich jeder selber wissen, wie er mit diesem ganzen Thema umgeht. Aber das hier ist die Idee hinter den Cdots. dots Und wenn man also den Weg 2 geht, dann steht einem quasi zur Verfügung, dass man mit seiner Einlage über den Umweg der LC-Dots in den zwei Jahren weiterarbeiten kann, mit dem Risiko, dass man auf dem Wege seiner Einlage eben auch verliert und mit der Chance, dass man in dieser Zeit, wo man mit dieser Einlage dann, also mit den fünf LC-Dots oder mit den LC-Dots arbeitet, auch Gewinn macht, während die anderen, bei denen die Dots im Crowdloan-Modul festliegen, die können eben eigentlich nichts machen mit ihrer Einlage. Wenn ich dann bei polka.js.org in den Apps nachgucke hier unter Network, Parachains und Crowdloan, dann sehe ich ja hier also quasi die ganzen Crowdloans, die vergeben sind. Und wenn ich hier eine Einlage gemacht habe bei Akala dann sehe ich auch meine Einlage hier. Hier sind meine 10 Dots, die ich eingelegt habe. Aber wenn ich über den zweiten Weg gegangen bin und mit den LC-Dots arbeite, dann werde ich meine Einlage hier nicht sehen, weil ich die nicht direkt eingelegt habe, sondern weil ich die über Arcala eingelegt habe, über einen Umweg. Das heißt, meine Einlage wird hier in der Gesamtsumme auftauchen, aber ich werde die hier nicht als meine Einlage erkennen können. Dann ist diese Einlage also hier unsichtbar. Und ähm, nur, wenn ich direkt investiert habe, ohne den lc dort umweg dann werde ich meine Einlage hier sehen. So, wie ist der aktuelle Stand der Crowdloans? Sieht folgendermaßen aus, eigentlich mehr oder weniger unverändert zu gestern. Ähm, Akala weit in Führung, 10 Millionen, 10,3 Millionen Dot-Tokens sind schon eingelegt. Und ähm, dann als zweiter Platz Moonbeam mit 5,7 Millionen Dot-Tokens. Jetzt kann man also sagen ungefähr, naja, vielleicht hat Moonbeam sich ein bisschen angenähert, aber es ist immer noch extrem unwahrscheinlich, dass Moonbeam hier aufholen wird, soweit das Akala also hier in Gefahr ist. Kurz noch ein Wort zu dem äh, Cap, das hier zu sehen ist, also es gibt hier ein Hardcap für die Einlagen 100 Millionen Dot Tokens. Das heißt, dieser Crowdloan nimmt keine weiteren Einlagen mehr an, wenn insgesamt 100 Millionen Dot Tokens zusammenkommen. Und in diesem Fall von Acala sind es dann eben 50 Millionen Dot Tokens. Das ist quasi das Maximum an Einlagen, die hier rein können. Wenn das erreicht ist, ist Schluss. Davon sind jetzt schon 21 Prozent erreicht. Dagegen gibt es keine Obergrenze der Investoren, der Wallets, die hier rein können. Es können beliebig viele Leute teilnehmen. Hier wird also niemals irgendwo dicht gemacht werden. Was aber passiert ist, wenn die 50 erreicht sind, dann ist dieser Crowdloan voll. Und das heißt also, wenn man wirklich ganz sicher sehen, gehen möchte, dass man hier berücksichtigt wird, sollte man jetzt, relativ zügig eine Einlage machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der DOT-Token hat zurzeit einen Wert von ungefähr 53 US-Dollar. Das Ganze mal ausmultipliziert, dann sind wir also weit über 2,5 Milliarden US-Dollar, die hier erreicht werden müssen, bevor das ganze Ding zu ist. Bei Moonbeam ist es sogar weit über 5 Milliarden US-Dollar und das halte ich, ich hatte es ja gestern auch schon gesagt, für extrem unwahrscheinlich, dass wir in diesem Bereich vorschossen können. Denn das wäre ein absoluter Rekord sogar für Kryptoverhältnisse, wo, ja, wo man ja schon so manche verrückte äh, Angelegenheit gewohnt ist. Es kann also sein, dass es passiert. Das wäre unglaublich. Das äh, würde mich echt wundern. Möglich ist es, wenn man ganz sicher sein will, dann muss man jetzt irgendwie rein in das Ding. Und äh, wenn man ansonsten äh, Ruhe bewahrt und sich denkt, das wird eh nicht passieren, dann ist es auch echt okay, wenn man noch ein bisschen wartet. Welche Ausschüttungen haben wir denn jetzt eigentlich zu erwarten bei Akala Und die Ausschüttung hängt ja davon ab, wie viele DOT-Tokens insgesamt zustande kommen, also wie viele DOT-Tokens eingezahlt werden in den Crowdloan. Deshalb lässt sich das eigentlich seriös gar nicht richtig vorhersagen. Es gibt so einige Schätzungen, die ich jetzt in äh, YouTube und auf Twitter und so gesehen habe. Ähm, da sind einige Annahmen drin. Manches hängt jetzt von den Social-Media-Followern ab und manches hängt davon ab, wie viel vorher bei Karura, also auf Kusama eingezahlt wurde und im Vergleich zu anderen Projekten und so weiter. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann nichts Seriöses wirklich vorhersagen. Deshalb habe ich jetzt einfach mal so eine kleine Rechnung gemacht, wie gestern auch schon bei Moonbeam, wo man einfach mal schaut, welche Varianten stehen jetzt noch zur Verfügung. Wir haben insgesamt 150 Millionen Akala Tokens, die ausgeschüttet werden über den Crowdloan und Zusätzlich dazu gehen nochmal 20 Millionen Akala-Tokens in Bonuszahlungen über die Ref-Links und so weiter, was ich ja eben da gezeigt habe. Man kann also hier sich noch einen Bonus holen, wenn man Freunde wirbt und so. Und dann ist man, also die, diese, die, die ganzen Bonuszahlungen werden insgesamt 20 Millionen Akala-Tokens betragen. Es sind also insgesamt 170 Millionen Akala-Tokens an Rewards da. Das lasse ich aber jetzt, die 20 Millionen lasse ich aus der Betrachtung jetzt erstmal raus. Die Poolgröße liegt zurzeit bei ungefähr 10 Millionen DOT. das heißt es sind 10 Millionen DOT eingezahlt, ungefähr 530 Millionen US-Dollar und das ist wirklich eine richtig, richtig hohe Summe, finde ich, für ein Projekt, das im Grunde noch gar nicht live ist. 530 Millionen und das Ganze wird sicherlich noch weiter steigen. Ähm, unser Invest betrug ja jetzt 10 DOT. Aktueller Wert der 10 DOT Tokens 530 US-Dollar. Was können wir jetzt an Ausschüttung erwarten? Das Ganze rechnet sich anteilig zur Poolgröße. Also das heißt unsere 10 DOT im Vergleich zum Gesamtpool von 10 Millionen DOT. Und äh, im Verhältnis in diesem Verhältnis bekommen wir also einen Anteil an Akala Tokens, von den 150 Millionen Akala tokens die insgesamt ausgeschüttet werden ohne Bonuszahlungen. Und damit wären wir also dann bei 150 Akala tokens in der Ausschüttung, die wir insgesamt bekämen. Aber wir bekommen am 18.12., wenn das Projekt live geht, wir glauben, also wir glauben alle, dass das am 17.18.12. live geht. Es kann sich aber auch verzögern, dann verzögert sich natürlich auch der Auszahlungstermin nach hinten. Zu diesem Zeitpunkt bekommen wir aber nur 20% unserer gesamten Rewards ausgezahlt. Und das wären dann also 30 Akala tokens die wir am 17.12. voraussichtlich bekämen, vorausgesetzt die Poolgröße bliebe bei 10 Millionen dort. Was aber nicht passieren wird, das Ganze wird weiter hochgehen. Schaut man sich dann mal an, wie sich das mit den Rewards verhält, wenn die Poolgröße weiter hochgeht, dann, dafür habe ich jetzt hier diese Grafik gemacht und zwar sieht man hier ähm, den aktuellen Stand. Das sind die zwei Säulen, die links zu sehen sind, nämlich wenn 10 Millionen Dot Tokens im Pool drin sind, ist also unterhalb der Säulen eingezeichnet, dann werden insgesamt je 10 Dot, die investiert werden, 150 Akala Tokens ausgeschüttet und davon sind dann sofort 30 Akala Tokens verfügbar. Und wenn das Ganze dann steigt, wenn die Poolgröße auf 11 steigt, dann sieht man das im nächsten, in den nächsten Balken bei 12, 13, 14, 15, 20 und 40 habe ich es jeweils abgetragen. Mein Gefühl ist, wir werden sicherlich bei 14, 15 Millionen DOT-Tokens bleiben, äh, nicht bleiben, sondern ankommen. Also ich schätze mal, dass man eher so bei 100 Akala-Tokens Ausschüttung landen wird, 20 dann sofort. Klingt meiner Meinung nach relativ wenig, relativ überschaubar und sollte wirklich das Hardcap erreicht werden, dann legen wir hier also bei 30 Dot, äh, 30 Acala Tokens, die in der Gesamtausschüttung wären und nur noch 5, nee 6, die man dann bekäme am 18.12., was eigentlich ein bisschen dünner aussieht. Wenn es jetzt um den Preis des Akala tokens geht, wie der jetzt aussehen könnte am 17.12. oder am 18.12., wenn der rauskommt, dann muss man ganz ehrlich sagen, es ist wirklich absolute Spekulation. Ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das vernünftig und seriös berechnen kann. Es geht jetzt einfach nur mal darum, um ein Gefühl, was könnte wohl rauskommen. Jeder, jeder der auf YouTube oder sonst wo in den sozialen Medien hier Vorhersagen macht, muss eigentlich ehrlicherweise sagen, er hat keinen blassen Schimmer. Und ähm, trotzdem, ich versuche es jetzt einfach mal, ich versuche mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wo wir landen könnten. Und das Ganze hat für mich auch nochmal ein Thema an den Tageslicht gebracht, das ich selber komplett unterschätzt habe und äh, das ich auf jeden Fall hier in diesem Video noch unterbringen möchte. Das hier ist jetzt die Formel, nach der ich also diese den möglichen Preis berechne und der mögliche Preis, das ist hier also nach diesen Hieroglyphen, die man hier sehen kann, zum einen also die Idee, dass wenn wir Polkadot und Kusama zueinander ins Verhältnis setzen, wie groß, also wie viel größer ist Polkadot als Kusama und dann kann man ein bisschen überlegen, wie viel größer ist eigentlich dann Karura, das ja auf Kusama läuft im Vergleich zu Akala. Also wie viel größer ist jetzt Polkadot im Vergleich zu Kusama. Und dann schauen wir uns die Marktkapitalisierung an. Zurzeit liegt die Marktkapitalisierung von Polkadot bei 55 Milliarden US-Dollar. Das heißt, alle Polkadot-Tokens, die zurzeit im Umlauf sind, sind 55 Milliarden US-Dollar wert. Und alle Kusama-Tokens, die zurzeit im Umlauf sind, sind 5 Milliarden US-Dollar wert. Und das ist ein Verhältnis von 11 zu 1. Polkadot ist elfmal größer als Kusama. Und dann können wir natürlich überlegen, ist Akala jetzt auch elfmal größer als Karura? Und um jetzt hier diese Rechnung zu machen, tun wir einfach mal so, als wäre das der Fall. Und wie gesagt, hier ist der Punkt, an dem die Spekulation jetzt echt losgeht. Das wird man nie im Leben jetzt vorhersagen können, in welchem Verhältnis Akala zu Karura steht. Aber sagen wir mal, es wäre also, Akala wäre jetzt elfmal größer als Karura und dann wären wir also, Karura hat zurzeit eine Marktkapitalisierung von 132 Millionen US-Dollar mal elf, Akala hätte dann eine Marktkapitalisierung von 1,45 Milliarden US-Dollar. Und jetzt kommt die große Frage, wie viel Supply haben wir denn am Anfang, wenn das Ganze dann am 17.12. Los geht. Denn wenn wir jetzt also die Marktkapitalisierung wissen, nämlich 1,45 Milliarden, gut, wir wissen die nicht, aber wenn wir die vermuten, 1,45 Milliarden US-Dollar und wenn wir dann wissen, wie viele Akala tokens es am Anfang geben wird, dann braucht man das ja nur dividieren und dann hat man den Preis raus. Und jetzt wird es tatsächlich nochmal richtig interessant, denn der Akala token die Tokenomics, die sehen folgendermaßen aus. Wir haben eine Milliarde Gesamtsupply und das ist ein Fester Supply von einer Milliarde, das heißt wir haben keine Inflation, es wird nie mehr als eine Milliarde Akala Tokens geben und diese eine Milliarde Tokens, die kommen auch direkt am Anfang raus. Und jetzt habe ich mal überlegt, wenn das jetzt also tatsächlich der Anfangs-Supply ist, wie sieht dann der Preis aus und ähm, das konnte ich dann zunächst einmal nicht glauben und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Wo, wie sieht hier eigentlich die Idee aus, wie dieser Supply verteilt wird? Und da haben wir hier zunächst mal die Verteilung der Akala Tokens und dann sehen wir, dass hier also ähm, es gibt hier quasi Early Backers, es gibt das Team auf jeden Fall mit 20 Prozent, es gibt 18 Prozent Early Backers, also das sind quasi so Unterstützer des Projekts, also Investoren. Frühe Investoren mit 18 Prozent ungefähr und dann gibt es nochmal Investoren, spätere Investoren mit 11 Prozent. Der Rest soll der Community gehören, 50 Prozent ungefähr, etwas weniger als 50 Prozent. Das Ganze, was dann jetzt der Community gehört, davon sind nur 34 Prozent im Liquidity Program und in der Auction Reserve. Hier ist also im Prinzip sprechen wir davon, dass von diesen 34 Prozent, die hier insgesamt also zur Verfügung stehen. Der Rest, das sind irgendwie äh, noch weitere Sachen, eine Reserve und irgendwie äh, Ecosystem Development, was auch immer, wahrscheinlich irgendwelche Entwicklerprogramme und ähnliches. Also der Crowdloan muss hier drin sein. Crowdloan ist 17% vom Gesamtsupply, also die Hälfte hiervon ist der Crowdloan. Wie viele von den Tokens sind denn jetzt am Anfang draußen? Sicherlich wird es ja irgendein Vesting geben, ein Vesting Schedule und vom Crowdloan wissen wir ja schon, dass 20% nur rauskommen von den 17%, vom Gesamtsupply, also 20% von 17% von einer Milliarde Token stehen jetzt der Community am Anfang zur Verfügung. Und den, ähm, dem Team, den Investoren, stehen ungefähr 50% am Anfang zur Verfügung. Und die Frage ist jetzt, ist das hier irgendwo auch gewestet, wie bei der Community? Und soweit ich das verstanden habe, ist das wirklich nicht der Fall. Sondern das Team und die Investoren haben die Hälfte aller Tokens und können sofort alle Tokens dumpen, wann immer sie wollen. Denn schauen wir einfach mal, also hier dieser Bereich, der bezieht sich ja nur auf die Parachain Auctions, auf die Crowdloans und hier ist quasi Westing, und hier steht nichts Konkretes zum Vesting und das bezieht sich sowieso nur auf uns, auf die Community und nicht auf die Investoren und nicht auf das Team, nicht auf die 50%. Prozent. 500 Millionen Akala Tokens, von denen wir eigentlich jetzt im Moment nicht wissen, wann die auf den Markt kommen. Ähm, hier Supporters will receive at least x AK for everyone.contributed. Es geht immer noch um die Crowdloans, ähm, ist auch hier nicht aktualisiert worden. Die Seite, wie viel, mit wie viel Rewards man eigentlich rechnen kann, steht hier nicht. Gut, steht hier auch noch nicht fest, weil ja der Crowdloan noch läuft und wir gar nicht wissen, was rauskommt. Aber man hätte hier vielleicht irgendwie äh, irgendeinen Range hinschreiben können oder sonst irgendwas. Steht hier nicht. Genau. Dann ist die Frage immer noch offen. Was ist mit den 50 Prozent, mit den 500 Millionen Tokens, die jetzt nicht der Community gehören, und dazu habe ich wirklich auf der Webseite von Acala nichts Konkretes gefunden. Es gibt hier noch ein Wiki und dieses Wiki ähm, bezieht, das schreibt hier nochmal über den Acala Crowdloan. Hier ist nichts zu finden, außer über das Vesting der Crowdloan Teilnehmer, die 20%. Die, ähm, hier ist noch eine Adresse, dann wenn man hier sieht, Acala Assets. Hier ist nochmal aufgeschrieben, was gibt es für Assets, ähm, Liquid Doc und so weiter. Ansonsten nichts dagegen. Wenn man jetzt mal unter Karura in dem, auf dem Token nachschaut, also auf der Infoseite des Tokens, die ist ja ungefähr dieselbe. Man sieht hier, sind jetzt andere Farben, aber die Struktur ist ungefähr gleich. Hier ist auch die Aufteilung und dann sieht man hier ein Vesting-Schedule. Und dieser Vesting-Schedule, der sagt also jetzt, dass zum Beispiel das Team erstmal bei Karura auf Kusama für 18 Monate eine Lock-Up-Period hat und danach dann eben nochmal 18 Monate Vesting-Period. Die Early Backers sind 12 Monate da drin und die normalen Investoren dann ein Monat und fünf Monate. Und die Partchain auction teilnehmer also quasi die Crowdloan-Teilnehmer sind das hier, die Supporters für die part auction null Monate. Das heißt im Grunde keine Lock-Up-Period, aber direkt 30 Prozent am Anfang und dann 70% gewestet über 48 Stunden. Also hier ist auf jeden Fall detailliert aufgeführt, wie das Westing aussieht. Schauen wir doch mal jetzt dieselbe Seite bei dem Akala Token. Da waren wir eben auch schon. Selbe Struktur, selben Informationen, nur eben angepasst mit den Zahlen. Hier ist die Distribution, Auction Details und hier unten kein Westing. Also ich gehe davon aus, dass der gesamte Supply von Anfang an die 50% vom gesamten Supply sofort für das Team und die Investoren zur Verfügung stehen, die können das sofort ausgeben und auf die Community dumpen. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass passieren wird, die Möglichkeit besteht aber. Und natürlich kann es sein, dass man irgendwie vergessen hat, diese Seite zu aktualisieren, dass man da irgendwie an irgendeiner Stelle noch eine, detaillierte Aufführung auf äh, Listung gemacht hat. Ich habe die aber wirklich nicht gefunden. Ich habe im Medium-Artikel geguckt. Ich habe irgendwie auf Twitter geguckt. Ich habe wirklich nichts dazu gefunden. Und ähm, das führt uns dann direkt zu der nächsten Frage, nämlich der Anfangs-Supply. Wie sieht der aus? Und wenn das wirklich so ist, dann sieht der Anfangs-Supply nämlich folgendermaßen aus. Wir haben im Prinzip alles, was das Team hat, was die frühen Investoren, die normalen Investoren haben und das, was jetzt quasi nicht zum Crowdloan gehört, all das ähm, ist im Prinzip sofort verfügbar. Plus das, was im Crowdloan ist und davon nur 20 Prozent. Also das heißt, alles ist sofort verfügbar bis auf der Crowdloan und vom Crowdloan nur 20 sind sofort verfügbar. Und wir sprechen also darüber, dass wir die einzigen sind, die hier quasi einem Westing unterliegen, wenn wir hier investieren. Damit komme ich dann zu der Rechnung, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, diese Rechnung ist wirklich wieder absolute Spekulation. Da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen und es kann alles ganz anders kommen. Es kann auch sein, dass meine Recherche falsch ist. Ich habe hier nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich hoffe nicht. Wir haben also eine Milliarde Akala Tokens, davon dann eben den, die 170 Millionen abgezogen. Das sind die, die im Crowdloan sind. Und dann werden von diesen 170 Millionen aber doch nochmal 20% Prozent frei am Anfang. Das wäre dann also der Anfangssupply. Und dann komme ich auf 864 Millionen Supply an Acala Tokens am Anfang. Und angenommen die Marktkapitalisierung läge bei 1,45 äh Milliarden Dollar, dann ergibt sich für den Preis also folgende Rechnung. Die 1,45 Milliarden Marktkapitalisierung, die reine Spekulation ist, geteilt durch die 864 Millionen Akala Tokens, die am Anfang frei sind, ergeben dann einen akala Preis von 1,67 Dollar. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen konservativer rechnet, also ich kann jetzt hier nicht bei CoinGecko gucken, wo wird man in irgendwo landen, in welcher Nähe von welchem Projekt, weil die alle irgendwie nicht mit Akala und mit Karura vergleichbar sind. Insofern also, wenn jetzt also man diesen Faktor mal 11 rechnen würde, Karura versus Akala, wäre man jetzt also bei 1,67 Dollar und ähm, wenn man jetzt aber mal sagen würde, Akala landet am Anfang vom Fleck weg, ungefähr da, wo jetzt auch Karura ist. Dann hätten wir einen Tokenpreis, weil Karura hat ja eine Marktkapitalisierung von 132 Millionen. Wenn man die zugrunde legt, dann hätte man also bei 864 Millionen Supply einen Preis von 15 Cent pro US-Dollar. Und dann nochmal zurück zu unserer Ausschüttung. Was wird die Ausschüttung wohl wert sein? Auch reine Spekulationen, aber setzt man diese Szenarien beide voraus, dann hätte man also jetzt quasi eine Ausschüttung auf unseren Invest von 530 US-Dollar. Das wäre unser Invest und wir hätten dann bei einem Preis von 1,45 Dollar, also in diesem wilden Spekulationsszenario, dass Karura, Quatsch, dass Akala 11 mal größer ist als Karura, wenn das der Fall wäre, was wahrscheinlich nicht ist, dann hätten wir eine Gesamtausschüttung von 43,50 Dollar und 50 Cent sehr sehr unwahrscheinlich, dass das passiert und wenn wir jetzt irgendwie bei derselben Marktkapitalisierung landen würden, wie jetzt Karura sofort aus dem Stand raus, dann hätten wir eine äh, Ausschüttung von 4,50 Dollar am 17.12. Und für den Fall, dass wir also jetzt wirklich bei 1,45 Dollar ankämen, dann wäre unsere Ausschüttung insgesamt über die ganzen zwei Jahre vorausgesetzt, an den Preisen ändert sich nichts und diese ganzen anderen Faktoren mal eingerechnet, äh, wären wir bei einer Ausschüttung von 217 US-Dollar und 50 Cent. Klar, also gibt es immer noch so einiges zu diskutieren, ist es vor allem, also in erster Linie ist ja die Frage, was machen die Investoren und die äh, Teammitglieder, die jetzt hier quasi auf 50 Prozent des Gesamtsupplies sitzen und den jederzeit also auscashen können? Äh, wird das wirklich passieren? Die sind ja natürlich auch irgendwo am äh, nachhaltigen Wachstum interessiert. Auf der anderen Seite besteht schon die Gefahr, dass, wenn jetzt der Akala-Token wirklich zu hoch steigen sollte, dass dann natürlich irgendwo. Auch Gewinnmitnahmen passieren, dass die Investoren und das Team dann also anfängt zu verkaufen und zu dampen, sodass also das Aufwärtspotenzial des Akala Tokens meiner Meinung nach da irgendwo in gewisser Weise eingetrübt ist trotzdem auf der anderen Seite wissen wir nicht, wo der Akala Token im Preis landen wird. Wir wissen nicht, wie die Community darüber denkt, wie das Projekt aussehen wird, wenn es wirklich im Zentrum des gesamten DeFi Systems auf Polkadot landen wird, wenn also das der Dreh- und Angelpunkt von allem wird, dann wird der Tokenpreis sicherlich auch deutlich über dem, was ich jetzt hier gesagt habe, liegen und eventuell auch der ein oder andere die ein oder andere Gewinnmitnahme verkraften. Insofern also kann ich nur sagen, macht euch selber schlau, überlegt euch, wie ihr das macht. Ich habe jetzt hier 10 Dot Tokens investiert. Die Überlegung dahinter ist aber auch, ich wollte natürlich auch das Investment mal zeigen, wie das Ganze geht und das Ganze vorzuführen. Das war mir auf jeden Fall mal 10 Dot Tokens wert. So und jetzt freue ich mich auf das Q&A morgen und vor allem auch auf die Parachain Auctions übermorgen. Schauen wir mal, ob Akala es wirklich schafft oder ob noch irgendeine große Überraschung passiert. Darauf freue ich mich und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Oh,